Ja, einen schönen äh, guten Tag. Das, äh, ich hätte heute gerne die Sitzung selbst moderiert, aber das Lasup hat in seiner unendlichen Güte und Weisheit mir in der letzten Woche endlich die Termine für die mündlichen Staatsexaminer gegeben und diese finden just am 10.06. statt, weshalb ich das Seminar heute nicht äh, selbst moderieren kann und euch zeigen kann, wie ihr eure Audio- und Videofiles selber hostet. Ich würde mal vermuten, dass das Hosting bei YouTube ähm, unproblematisch ist. Deswegen würde ich heute, euch heute gern ähm, nochmal die zwei Alternativen zeigen, mit denen ihr eure Audiofiles ins Netz bekommt und dann eine Variante zeigen, mit der ihr oder mit der wir im Seminar kuratierte Listen anfertigen werden. Das heißt kuratierte Podcasts und ich zeige euch auch, wie das genau funktioniert. Zunächst ähm, das erste noch einmal Castbox FM. Das hatte ich schon ganz kurz in der letzten äh, Sitzung gezeigt. Castbox FM ist ein Dienst, mit dem ihr tatsächlich eure äh, Audio-Files sehr unproblematisch ins Netz bekommt. Hier wäre es erst so, dass man einen Channel anlegen muss, also einen neuen Channel. Und in dem Channel dann einzelne Episoden ähm, lädt. Ähm, noch einmal zur Erinnerung, was euch klar sein muss, die, das Maximum der Dateigröße darf 400 MB nicht überschreiten, aber ihr könnt WAV-Files, MP3-Files, äh, MP4-Files, also direkt aus Videos ähm, und M4A-Videos, das sind äh, Videos aus, ähm, vor allem das ist ein gängiges Smartphone-Format, ähm, direkt bei CastBox laden und bekommt dann einen, ähm, einen Link, das zeige ich euch hier mal am Beispiel des Decamerone. Äh, bekommt dann einen RSS-Feed, den ihr teilen könnt. Ja, also den ihr teilen könnt, den ihr benutzen könnt, um ihn in andere ähm, Dienste einzubetten. Ähm, das Weitere, was wichtig ist, was ihr wissen könnt, ihr könnt auch mit dieser URL direkt auf euren Podcast bei Castbox verweisen. Zeige ich euch ganz kurz. Ähm, das sehe dann so aus. Mit der Reihe an Podcast-Folgen, die ihr zum Beispiel für ein kleines Projekt fertigstellt. Bitte entscheidet in euren Gruppen. Das wäre der Auftrag, ob wir einen Seminar-Podcast anfertigen. Das wäre ganz einfach. Ich zeige euch hier das am Beispiel des Decamerone, dass wir dann eure einzelnen Folgen neben den PDFs, wenn ihr ein Audio-File präsentiert, Moment, Decamerone, die Kamerone, dass ihr dann hier in dieser äh, Sequenz namentlich genannt werdet, dass diese Sequenz von euch ist und als äh, Autoren Autoren des ganzen äh, Podcasts würden wir angeben ähm, Studierende und Mitarbeiterinnen ähm, der Fakultät SLK äh, an, der TU Dresden, die, äh, an der TU Dresden, und damit wäre dann wären wir gemeinsam copyright träger euro Podcasts. Die zweite Variante, die ich euch ganz gern zeigen will, ähm, da lohnt sich ähm, sowieso noch ein Blick darauf und ihr könnt gern ähm, die Sitzung benutzen, um ähm, hier zu arbeiten. Das ist Encore FM. Encore FM ähm, ist ein wenig eingängiger ähm, und hier wäre es so, dass ihr ebenfalls einfach eine neue Episoden ergänzen können, wenn ihr schon Episoden aufgenommen habt, dann ladet sie tatsächlich äh, äh, hier in äh, diesen äh, bei Anchor FM in euren Podcasts rein. Könnt es noch ganz noch bearbeiten, könnt direkt ähm, aufnehmen und hättet dann äh, euren Podcast hier an dieser Stelle mit eurer eingebetteten Episode. Das wäre die zweite Variante. Probiert da ein wenig aus. Äh, ihr könnt faktisch nichts falsch machen an dem, äh, an dem Ganzen. Es erklärt sich eigentlich von selbst. Jetzt auch noch ein dritter Schritt, den ich euch zeigen möchte, der ähm, für uns im Seminar relevant werden könnte, nämlich dann, wenn ihr eure eigene Podcast starten wollt und nicht eure jeweiligen Folgen innerhalb eines Podcasts versenken möchtet, dann hätten wir die Option und die hat, ähm, ist hier auf unserem Blog äh, Linkdrafts vorgestellt worden, nämlich äh, ihr könntet kuratierte, sogenannte kuratierte Listen anlegen und diese kuratierten Listen, das ist ein Beitrag von Herbert Hertram gewesen, ein Gastbeitrag auf unserem Blog, und mit diesen kuratierten Podcast-Listen kann man faktisch einen Meta-Podcast äh, einrichten. Und ich zeige euch gern, mit welchem Tool er das äh, vorstellt. Die Links zu diesen ähm, Beiträgen stelle ich äh, in die Gruppe, sodass ihr euch das alles in Ruhe anschauen könnt. Also, das, was er empfiehlt, ist Listen Notes. Listen Notes ist eben eine solche kuratierte, eine Plattform, um solche kuratierten Listen anzulegen. Ihr seht schon, ich habe hier meinen Account angelegt. Ihr könnt euch mit Facebook, äh, Google, Instagram glaube ich noch und einfach via E-Mail anmelden. Und interessanterweise ist es so, dass ihr mit diesem Account, aber oh, das zeige ich euch mal jetzt, mit diesem Account hier einfach suchen könntet nach. Ich suche jetzt mal nach äh, die ja Und ihr seht schon, hier wird automatisch der Podcast, den wir... Ähm, eingesprochen haben aufgenommen aus den, Such, ähm, äh, aus, den Such, aus der suche heraus und ich finde ähm, diesen der gerechte streich den hat michael zwitek eingelesen ähm, sehr angenehm und deswegen äh, lade ich ihn und zwar in eine neue playlist und diese playlist heißt äh, corona sommersemester 2000, aber wir nennen es Corona-Semester. Ähm, und das Ganze will ich äh, öffentlich stellen: Corona-Semester. Und jetzt würde ich diese Playlist ähm, äh, anlegen. Und ihr seht schon, jetzt haben wir hier eine Playlist und eine einzelne Episode, die wir damit integriert haben. Ich kann das Ganze teilen und hätte dann zum Beispiel diesen Link. Und würde, wenn ich jetzt mal äh, in einen anderen Browser gehe, mir das hier auch an, in einen anderen Tab gehen, können das hier auch anschauen. Und da könnte ich dann eine, äh, diesen Podcast, auch diese Liste abonnieren und weiter bearbeiten. Das wären also diese drei Möglichkeiten. CastBox FM, Encore ähm, FM und dann die kuratierte cura, äh, Liste mit äh, listen ich setze alle Links in die Beschreibung unter das Video auf jeden Fall und aber auch in die Matrix-Gruppe zum Seminar. Testet euch da mal ein wenig aus, probiert das ein oder andere, sprecht euch untereinander ab, ob das für euch eine adäquate Form ist der Präsentation von Audioinhalten. Das Hosten von Videoinhalten zeige ich euch jetzt nicht in diesem separaten kleinen Video sondern ähm, hier würde ich euch bitten, euch selber ranzutasten. Das ist ähnlich selbsterklärend wie äh, das Hosten von Audiofiles in Castbox, äh, Anchor FM und Listen Notes. Ähm, erklärt sich eigentlich von selbst und ich bin gespannt auf, euren, äh, auf die Ergebnisse. Und wenn ihr Support braucht, vor allen Dingen für die Titelbilder, schreibt mir das bitte in die Hauptgruppe, dann würde ich euch was Schönes bauen. Ähm, und Marlene Schindler hat ja meines Wissens auch angeboten, dass ich das Ganze unterstützen kann. Ja, noch einmal, es tut mir sehr leid, dass äh, heute das Seminar aus diesem Grunde, aus, aufgrund der Staatsexamensprüfung nicht stattfinden kann. Aber ich hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Woche gesund und munter, vor allen Dingen mit den ersten Präsentationen, wiedersehen. Also in diesem Sinne, einen schönen Nachmittag, euer Alexander.